Ich stelle mich vor, Pierre Oppiger, 64 Jahre jung. Von Herz bin ich Züchter, Landwirt. Von Beruf habe ich noch ein bisschen Viehhandel getrieben in meinem Leben. Die Aufzucht ist bei uns sehr, sehr wichtig. Wir haben im Jahr 500 Abkalbungen. Die Kälber werden in Iglu gehalten zwischen drei und sechs, sieben Tage. Sobald sie stark genug sind, gehen sie in Gruppenhaltung, auch in Iglu. Unsere Kälber bekommen natürlich möglichst früh, möglichst viel Kolostrum und da wird, wird weitergefahren mit äh, Kuhmilch. Das Ziel ist, dass die Kälber möglichst schnell, möglichst viel aufnehmen und so habe ich das Gefühl, dass wir auch äh, weniger Risiko haben mit Durchfall, mit Lungenentzündung, so, desto stärker das Kalb, desto einfacher ist zu arbeiten. Vor ein paar Jahren hatte ich sehr wenig Probleme und im letzten Herbst, im Herbst 2016, kam plötzlich im November wirklich eine Katastrophe. Durchfall, durch das nachher äh, Lungenprobleme und da ist mir die äh, Diastop empfohlen worden. Ich habe es versucht und habe festgestellt, dass das wirklich, dass das sehr gut ist. Jetzt brauche ich, ich habe auch noch etwas geändert, ich habe noch die Milch angesäuert, habe das parallel gemacht. Heute bekommen die Kälber nach, nach zwei bis drei Tagen Kuhmilch angesäuert und Diastop präventiv, das gebe, ich, gebe ich systematisch bis zu, zu fünf, sechs, sieben Tage, aber systematisch. Der große Vorteil von, von Diastop, nach meiner Erfahrung, ist, die Kälber sind vitaler, die Kälber haben mehr Appetit, sie sind gesünder.